Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Wir werden zuerst auf die Aufgaben und kurz auf die Geschichte der Behörde schauen. Dann geht es um Vorwürfe und Kritik an Frontex und ab gibt es unsere Meinung zu diesem Thema. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex ist die offizielle Grenzschutzbehörde der EU. Sie existiert seit 2004 und hat ihren Sitz in Warschau. Durch die Flüchtlingskrise ab 2015 wurde sie ausgebaut und zu dem, was sie heute ist. Planungen der EU sehen außerdem vor, bis 2027 die Zahl der Beamten von ca. 1.500 auf 10.000 zu erhöhen. Auch der Aufgabenbereich soll ausgeweitet werden. Frontex ist unter anderem für den Grenzschutz im Mittelmeerraum verantwortlich, führt aber auch Missionen an der libyschen Küste durch und an den EU-Außengrenzen in Südosteuropa. In diesen Missionen werden dann die Einheiten vor Ort verstärkt. Frontex darf offiziell nicht allein agieren, sondern nur zusammen mit den Behörden in dem jeweiligen Land. Die Agentur bekommt für diese Unterstützung der Mitgliedstaaten trotzdem jede Menge Ausstattung. Es gibt eine große Anzahl an Hubschraubern und Schiffen, um in Notsituationen schnell reagieren zu können. Die Frontex-Beamten werden übrigens von den Mitgliedstaaten selbst gestellt. Seit Anfang des Jahres muss das verpflichtend passieren, und zwar wegen den Ausbauplänen der eu kommission Weitere Aufgaben von Frontex sind die Erstellung von Flüchtlingsstatistiken und das Durchführen von Abschiebungen, sollten Flüchtlinge nicht in der EU bleiben dürfen. Ansonsten beschäftigen sich einige Frontex-Kräfte außerdem mit der Ausbildung der nationalen Grenzschutzbehörden. Das passiert beispielsweise in Griechenland, um die Grenzen zu Albanien oder der Türkei zu verstärken. Dazu gehört auch die Lieferung von Ausrüstung. Bis 2016 leitete Ilkay Leitinen die Behörde. Seitdem übernimmt der Franzose Fabrice Legeri dieses Amt. Und damit auch schon zum zweiten Teil. Mmh. Solche Vorwürfe gibt es schon seit 2009, seit das ARD-Magazin Reporter Mainz über Flüchtlinge aus Senegal berichtet hatte, die auf See zum Umkehren gezwungen wurden. In den Jahren danach richtete sich die Kritik vor allem an der Frontex-Mission im Mittelmeer an der griechisch-türkischen Grenze. Dort gibt es seit Anfang der 2010er Jahre Vorwürfe, gegen Frontex sogenannte Pushbacks durchzuführen oder diese wissentlich zu ignorieren. Kurz zur Erklärung, was Pushbacks sind. Wenn Flüchtlinge versuchen, mit einem Boot an Land zu gelangen, dann kommt, wenn man Glück hat, ein Schiff der Küstenwache und bringt die Leute eigentlich in einen Hafen. Bei Pushbacks aber kommt dann die Küstenwache nur, um die Flüchtenden wieder in die Gewässer des anderen Landes zu bringen. Diese Flüchtlinge werden dann also mit ihrem Boot in die Gewässer des anderen Landes zurückgeschoben, daher der Name. Auf Deutsch könnte man Pushbacks mit illegalen Zurückschiebungen übersetzen. So richtig zugeben will der aktuelle Frontex-Chef, der Franzose Fabrice D'Ageri, diese Praktiken nicht. Aber dass es diese illegalen Rückführungen gibt, ist nahezu bewiesen. Erstens gab der ehemalige Frontex chef Team 2013 zu, dass es jährlich bis zu 10 dieser Pushbacks gegeben habe. Zweitens haben mehrere Medien im Oktober 2020 nochmal recherchiert, dass Frontex in solche Aktionen verwickelt ist. Und drittens gab es seit Bundesregierung zwischen März 2020 und April 2021 über 100 dieser Pushbacks allein an der griechisch-türkischen Grenze. Das ging aus einer Antwort der Regierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Aber nicht nur in der Gäse, also bei der Mission Poseidon in der griechischen Küste, gibt es solche rechtlich-fachlichen Aktionen, sondern auch bei der Mission Nautilus in Nordafrika, vor allem an der libyschen Küste. Dort haben dieselben Medien wie auch noch bei den griechischen Pushbacks recherchiert und herausgefunden, dass auch hier die Arbeit von Frontex nicht unbedingt flüchtlingsfreundlich ist. Denn diesen Medienberichten zufolge arbeitet Frontex mit der libyschen Küstenwache zusammen. Einerseits benachrichtigt Frontex, wenn die Agentur an Flüchtlingsposit, alle nationalen Seen und Leitstellen und damit auch Libyen, und andererseits werden teils auch Koordinaten direkt an die Küstenwache in Libyen geschickt und nicht an die europäischen Leitstellen. Diese beiden Vorgänge führen dazu, dass die Flüchtenden wieder zurückgebracht und in sogenannte Flüchtlingsgefängnisse gesteckt werden. Und in denen droht den Flüchtlingen dann Folter, Misshandlung oder sogar der Tugt. Daher hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2012 Europäern untersagt, Menschen weiter nach Libyen zurückzubringen. Und letztlich umgeht Frontex mit diesen Praktiken nur die Rechtsprechung, der so Bote aus Libyen die Menschen zurückholen und kein EU-Staat. Wegen den Pushback-Vorwürfen ermittelt nun das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, kurz Olaf, gegen Frontex, was auch bei schwerwiegendem Verhalten innerhalb der Organe und Einrichtungen der EU zuständig ist. Besonders der Frontex-Direktor Legerie ist im Visier von Olaf, der mehrfach gelogen hat, ob ihm Hinweise auf Pushbacks vorlegen. Die Recherchegruppe der Medien von vorhin hatte herausgefunden, dass es in einem internen Dokument schon ein halbes Jahr lang Berichte über illegale Rückführungen gegeben hatte. Das hatte Legerie vorher aber mehrfach verneint. Übrigens gibt es Vorwürfe von rechtlich fraglichem Umgang mit Flüchtlingen nicht nur auf dem Meer an Küstengebieten, sondern auch zum Beispiel in Bulgarien oder Ungarn. Dort ignorierten Frontex-Beamte Misshandlungen an Flüchtlingen, Hetzjagden mit Hunden und Attacken mit Pfefferspray. Das recherchiert zumindest 2019 die ARD, der britische Guardian und das Recherchenetzwerk Korrektiv. Neben diesen gravierenden Vorwürfen, was die Menschenrechte angeht, kritisierte auch noch der Europäische Rechnungshof das Verhalten der Grenzschutzagentur. Der zentrale Kritikpunkt lautet, Frontex unterstütze die Staaten nicht ausreichend gegen illegale Einwanderung und grenzüberschreitende Kriminalität. Es gebe deutliche Organisationsdefizite und viel zu wenig Informationsaustausch innerhalb von Frontex. Und damit wären wir auch schon beim dritten und letzten Teil. Lass wir haben ja, mal überlegt. Das erste Wort, was uns zu Frontex anfällt, ist Menschen verachten. Da kommen Flüchtlinge an die EU-Grenzen. Dann kommt Frontex. Dann sind die Flüchtlinge wieder auf offene Meer oder in Gefängnissen, jedenfalls nicht da, wo sie sein sollten. Natürlich. Diese Darstellung ist ein wenig überspitzt. Es gibt garantiert auch sehr viele Beamte bei Frontex, die ihren Job vernünftig und gut ausführen, keine Frage. Aber über 120 illegale Pushbacks in einem Jahr und die Kooperation von Frontex mit der Küstenwache in Libyen und die Aktionen in Bulgarien und Ungarn. Das sind Zustände, die man nicht hinnehmen kann. Wenn die EU die Rechtsprechung eines europäischen Gerichtshofes umgeht, dann kann man das eigentlich nicht akzeptieren. Wenn die Grenzschutzbehörde Flüchtlinge Gesetzeswidrig wieder aufs Meer bringen, dann kann man das nicht akzeptieren. Und wenn Flüchtlinge Angst haben müssen, trotz des Wissens der Grenzschutzbehörde verfolgt und misshandelt zu werden, kann man das nicht hinnehmen. Diese Behörde bekommt immer mehr Aufgaben und Rechte, ohne dass es eine Möglichkeit der unabhängigen Überprüfung gibt. Dazu noch die mangelnde Organisation und fehlende Effizienz. All das darf es in einem Staatenverbund wie der EU eigentlich nicht geben. Vielleicht braucht man hier sogar einen kompletten Neuanfang mit einer groß angelegten Reform von Frontex. Zumindest aber mal eine erhebliche Verbesserungen in Sachen Transparenz und Menschenrechten. Zusätzlich noch eine bessere Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten. Das sind Voraussetzungen dafür, dass die EU ihre Grenzen geschützt bekommt, ohne dass einerseits Unmengen an Geld aus dem Fenster geworfen wird wegen fehlender Effizienz und andererseits Flüchtlinge endlich menschenwürdig behandelt werden und die Rechte bekommen, die ihnen zustehen. Hat eigentlich schon mal wer dem Frontex-Direktor Leggeri den, Frontex den Rücktritt vorgeschlagen? Soviel erstmal zur Grenzschutzagentur Frontex. Falls ihr euch für Außenpolitik und Migration interessiert, dann gibt es hier noch eine Playlist, in der all unsere Videos zur Situation in Afghanistan zusammengefasst sind, mit spannenden Hintergründen zu der Situation. Falls ihr euch lieber mit fiktiven Flüchtlingsgeschichten auseinandersetzt, dann kann ich euch nur diese Buchvorstellung zu dem Buch vor uns des mehr wärmstens empfehlen. Da geht es um drei Familien aus unterschiedlichen Jahrzehnten, die alle irgendwie flüchten müssen. Vergesst dann jetzt auf keinen Fall zu abonnieren und dann sehen wir uns spätestens nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.